Hast du gehört, wie mein Partner zu mir gerade gesprochen hat? Wenn Sie einen Freund so ansprechen, nachdem er einen Streit zwischen Ihnen und Ihrem Partner mitbekommen hat, dann erwarten Sie keine Antwort, sondern gehen davon aus, er hat die Worte und Stimme Ihres Partners genauso gehört wie Sie. Ihre Frage ist eine sogenannte rhetorische. Aber sollte der Freund die Frage als tatsächliche Frage annehmen? Müsste er zu Ihnen sagen, ja und nein, ich habe Deinen Partner gehört, wie ich ihn höre, aber ich habe ihn natürlich nicht so gehört, wie Du ihn hörst und wie er sich selbst hört. Okay, kein Mensch redet so, aber tatsächlich würde diese Antwort der Realität entsprechen. Wir, wir hören nicht einfach alle eine gleichlautende Umsetzung der Schallwellen, die auf unsere verschiedenen Ohren treffen. Unser Innenohr wird zwar in etwa gleicherweise von Luftbewegungen der gesprochenen Worte bewegt, aber jeder von uns verarbeitet die gehörten Worte anders und hört sie auch anders. Hier muss ich kurz einschieben, was Sie zwar sicherlich wissen, aber wir alle vergessen. Auch wenn wir als Kind beigebracht bekommen, dass die Ohren sind zum Hören da. Hören wir tatsächlich mit unserem Gehirn. Deshalb entscheidet jedes Gehirn auf seine Weise, wie es die eingehenden Nervensignale vom Ohr interpretiert. Es gibt faszinierende Experimente, die zeigen, wie die gleiche Sprachaufnahme unterschiedlich interpretiert wird, wenn Hörer eine unterschiedliche Information über den Sprecher bekommen. Beispiel: Die eine Gruppe hört deutlich ein gebrochenes Spanisch und die andere genauso deutlich einen ganz normalen Muttersprachler, entsprechend, welche Vorinformationen Sie über den Sprecher erhalten. Das Verblüffende dabei, beide Gruppen haben die gleiche Aufnahme gehört. Dann ist es kein Wunder, wenn Sie Ihren Partner ganz anders hören, als Ihr Freund, der zufällig den Streit mitgehört hat, und Ihr Partner hört sich selbst natürlich noch ganz anders. Welche Konsequenz können Sie daraus schließen? sich bei einem emotionalen Gespräch mit dem Partner klar machen, im Gehirn meines Partners hört sich unsere Unterhaltung ganz anders an als die Interpretation, die mein Gehirn daraus macht. Deshalb ist es eine schreckliche Zeitverschwendung, sich einigen zu wollen, ob der Partner sie tatsächlich angeschrien hat oder sie ihn. Was jedoch schon vernünftig ist, ist sich gegenseitig zu erklären, was man gehört hat, ohne sich einigen zu müssen, was wirklich gesprochen wurde. Um so ein Gespräch tatsächlich auch führen zu können, braucht es Vertrauen in der Beziehung. Beide Partner müssen sich ganz sicher sein, mein Partner verrät mir gerade, was von meinen Worten auf welche Weise bei ihm angekommen ist. Das heißt, mein Partner verrät mir eine ganz private Information, die nur ihm in seinem Gehirn zugänglich ist, die ich deshalb... Kann ich in Frage stellen, kann noch muss, sondern ihm einfach glauben darf und deshalb nicht vergleichen muss, wie die gleichen Worte in meinem Gehirn registriert sind. Und wie erreicht man dieses Vertrauen? Schauen Sie am besten auf couplecoaching.de nach, denn dort erkläre ich Ihnen, wie Sie durch die täglichen kleinen Schritte dieses Vertrauen aufbauen können.